Wie ihr YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt es ein Video, was es so auf meinem Kanal noch nicht gab. Ich habe euch ja in der letzten Zeit so mehr und mehr solche Squad-Bilder gebracht. Also so die besten, das beste 100k-Team, das beste 200k-Team. Dann habe ich euch äh, Teams für euch gebaut. Ich habe Teams bewertet und so alles so in diese Richtung. Und ich dachte mal, ich versuche mal sowas in die Richtung zu gehen. So, dass ich euch mal die besten Spieler auf der jeweiligen Position mal zeige. Und ich, wir würden heute mal mit den Torhütern anfangen. Also ich zeige euch heute in diesem Video die neun besten Torhüter in FIFA 21. Und hier geht es nicht ums Rating. Also es geht jetzt hier nicht ums Gesamtrating. Und ich sage euch einfach, ja okay, hey, äh, Manuel Neuer hat äh, das beste Gesamtrating in die Totti-Karte. Ähm, und äh, ich würde es jetzt einfach runterrattern. Nee, heute möchte ich euch einfach nur... Eine mein Feedback geben, also meine Meinung, was für mich die neun besten Toyota in diesem Spiel sind, also die wirklich auch viel halten. Kurz vorab, ich habe jetzt diese Weekend League mal Yashin getestet, also mit Yashin und der war eine absolute Katastrophe. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, also falls sich irgendwer Yashin holen möchte, ähm, ich bin ja selber Russe und äh, wollte unbedingt Yashin auch spielen, ähm, aber die Coins haben sich so null gelohnt. Deshalb habe ich mir gedacht gehabt, gerade aus diesem Grund dachte ich mir, hey, ich bringe euch mal die neun besten Torhüter in diesem Spiel. Und ich will gar nicht so viel reden. Vergesst bloß nicht, auf diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, falls euch solche, solche Art von Videos gefallen. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne auch noch kostenlos machen. So Leute, wir fangen mit dem ersten Torhüter an. Und zwar ist es so der Standardkeeper, wo sich jeder gedacht hat, dass ich den hundertprozentig in dieses Video mit reinnehmen werde, weil ich ihn selber schon seit, weiß nicht, seit Anfang an von FIFA spiele. Und zwar geht es hier um Pope. Oder wie ich ihn damals genannt habe, immer Pope. Ey. Ähm, der Typ ist Wahnsinn. Es geht jetzt, ich, es geht jetzt hier nicht um die Informkarte oder also es geht eigentlich um die normale Karte, weil ich nur die normale Karte gespielt habe. Und ich kann euch wirklich sagen, hey, Pope ist für mich vielleicht sogar der beste Keeper in diesem Spiel und kostet so 2K. Also 1,5k, 2K. Also wenn ihr wirklich keine Coins ausgeben möchtet, dann holt euch auf jeden Fall Pope. Er hält brutal viele. Ich würde euch gerne jetzt ein paar Szenen zeigen äh, an sich, aber äh, ich denke, es reicht einfach aus, wenn ich euch einfach meine Meinung sage. Hope. Ich glaube jeder einzelne könnte es mir auch bestätigen, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben was für euch, also wer für euch der beste Keeper in FIFA 21 ist. Und wir gehen weiter zum zweiten Keeper und hier geht es um den Keeper von Real Madrid, den Ukrainer, und zwar Lunin. Äh, Lunin äh, habe ich selber nicht gespielt, auch ein paar Streamer-Kollegen spielen in ihrem Main-Team Lunin und äh, sind sehr, sehr positiv von ihm gestimmt. Also Lunin soll anscheinend auch eine sehr, sehr starke Karte sein in FIFA 21 und deshalb habe ich ihn hier auch mit auf die Liste genommen. Kommen wir zum dritten Torhüter und hier geht es natürlich um den ja, besten Torhüter der Welt in echt. <lacht> Und zwar Manuel Neuer, also zumindest äh, laut der FIFA ist er der beste Torhüter der Welt. Äh, es lässt sich ja streiten, wer besser ist, Testing, Alison oder. Aber diese, dieses, das will ich gar nicht jetzt hier ins Video mit reinnehmen, sondern es geht hier um Manuel Neuer und zwar um die Totti-Karte. Also ich habe zwar die Totti-Karte nicht gespielt, ich habe nur die normalen Neuer gespielt und der war schon richtig krass. Äh, der hat bei mir schon extrem viele Bälle gehalten, einfach weil er so präsent ist, oder weil er so groß ist. Ähm, und die Totti-Karte ist halt nochmal. Ein Stück stärker. Hat auch richtig gute Werte. Also, beziehungsweise die Werte sind ja eh meistens bei dem Torhüter ziemlich wurscht. Es geht eigentlich darum, wie gut ist er eigentlich in game. Und da kann ich euch wirklich sagen, der neuer ist wirklich brutal. Kommen wir zu der nächsten Karte, die man aktuell nicht mehr machen kann. Soweit ich weiß, kann man sie nicht mehr machen. Und zwar geht es hier um Joe Hart Flashback. Die Karte soll anscheinend auch sehr, sehr stark sein. Also jetzt haben auch sehr, sehr viele Leute spielen noch mit dieser Karte. Und auch das Feedback zu dieser Karte war bis jetzt extrem positiv. Ähm, ich wollte, ich habe auch sehr, sehr lange überlegt, ob ich diese Karte mache oder nicht. Aber dann waren mir letztendlich die Coins zu schade, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo diese SPC rauskam, hatte ich leider diese Coins nicht. und ähm, Beziehungsweise ich hatte die Coins, aber nur sehr, sehr knapp. Und ich wollte nicht meine ganzen Coins, die ich hatte, für Hard ausgeben, wenn ich Pope spielen konnte. Aber aber, man muss sagen, Hard soll anscheinend auch sehr, sehr stark sein. Und falls ihr ihn habt oder falls ihr irgendwie den noch euch besorgen könnt, falls die SPC noch möglich ist, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall eine Karte, die ich hier in diesem Video erwähnen muss. Und zwar ist er, also beziehungsweise gehört er zu den neuen besten Torhüter in diesem Spiel. Weiter geht's mit Jan Oblak. Jan Oblak, die UCL Live-Karte, ähm, ist auch verdammt stark. Also auch... Ich selber habe mit Jan Oblak nicht gespielt, aber auch wieder Feedback von euch bekommen. Und da bedanke ich mich erstmal nochmal, dass ihr mir so viel Feedback gebt äh, zu den einzelnen Torhütern. Und Jan Oblak soll anscheinend auch extrem, extrem gut sein. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal gegen ihn in der Weekend League gespielt und es ist auch immer sehr, sehr schwer gegen ein Tor zu schießen. Distanz-Tore habe ich, glaube ich, gegen ihn noch gar keins gemacht, weil er von der Distanz gefühlt jeden Ball hält. Ähm, aber er muss auf jeden Fall auch in dieser Liste hier mit aufgenommen werden. So, kommen wir wieder zu einem eher sehr günstigeren Keeper, den ich auch selber schon gespielt habe. Und hier geht es um Ariola, der spielt ja bei Fulham Karte sehr, sehr stark, kostet auch 2k, ist eine 82er Karte. Ist so vergleichbar mit Pope, wobei meiner Meinung nach Pope ein bisschen stärker ist, aber ich will jetzt hier nicht sagen, wer, wer der beste Keeper ist unter den neuen, sondern alle neuen sind auf ihre Art und Weise sehr, sehr stark. Ähm, Ariola gehört auch auf jeden Fall in diese Liste mit rein. Und falls ihr einen französischen Keeper sucht, dann holt euch auf jeden Fall Ariola, weil meiner Meinung nach ist Ariola der. Beste französische Keeper in diesem Spiel. will jetzt aber keine zu heftige Äußerung hier machen. Aber Ariola, meiner Meinung nach, gehört auf jeden Fall auch unter den neuen besten Torhütern dazu. Ihr denkt euch wahrscheinlich, ja, okay, jetzt hast du bis jetzt nur normale äh, Torhüter genannt. Wo bleiben die Icons? Welche Icons sind vielleicht? Also welche icon torhüter sind wahrscheinlich gut. Und wie ich euch am Anfang vom Video schon gesagt habe, Yashin war für mich eine Katastrophe. Aber ich weiß jetzt nicht, wie gut vielleicht der Baby Yashin ist oder der Prime Yashin oder der Moments Yashin. Es kann sein, dass einer von denen vielleicht auch noch stark ist. Ähm, habe ich jetzt in diesem Video natürlich nicht habe ich, hab ich in diesem Video nicht berücksichtigen können weil ich zu denen keine Meinung habe aber wer auf jeden Fall in dieses Video mit rein muss ist Peter Schmeichel Moments, also anscheinend soll dieser richtig richtig stark sein, ich habe jetzt ein paar ein bisschen Feedback auf Twitter gelesen, ähm, wo die Leute auch über ihn sehr, sehr gut geschrieben haben, wo die gesagt haben, hey, der hat in meiner Weekend League, er hat mir den Arsch gerettet. Und deshalb muss er auf jeden Fall auch in diese Liste, in diese Top 10, äh, in Top 9 äh, besten heute mit rein, falls ihr die Coins habt und ihr sagt, okay, wollt ihr euch Schmeichel holen, dann holt ihr euch gerne auch Schmeichel. So, dann habe ich noch einen Keeper, noch eine Icon ähm, und zwar geht es hier um Czech Baby und da habe ich das Feedback vom Erik bekommen, der mit mir mal gemeinsam streamt, der mir dann auch immer gesagt hat, ey, Czech Baby ist bei ihm richtig stark, richtig brutal, hält krass Bälle, also Bälle, die für ihn kein anderer Torhüter hält, und deshalb habe ich mir gesagt gehabt, Jungs, holt euch Tschech, falls ihr sagt, okay, ihr wollt einen tschechischen Torhüter haben, eine tschechische Icon, ähm, soll anscheinend auch sehr sehr stark sein und gehört zu den neuen besten Torhütern in FIFA 21. Und jetzt zum Schluss kommen wir natürlich zu einem Keeper, wo sich wahrscheinlich auch alle gedacht haben, der muss auch auf jeden Fall mit reingenommen werden. Und zwar geht es hier um Fandasar mit. Fandasar ähm, war in FIFA 20 glaube ich der beste Torhüter, also da war er wirklich der allerbeste Torhüter in diesem Spiel, also in FIFA 20. In FIFA 21 ist er anscheinend auch sehr, sehr stark. Ich habe ihn selber wieder wiederum nicht gespielt, aber haben sehr viel Feedback reinbekommen von ihm. Und da wird gesagt, beziehungsweise habe ich mir auch ein paar Player-Reviews angeschaut zu, äh, mit äh, Van der Sar, wo auch der sehr, sehr positiv und sehr gelobt wird. Ja Leute, jetzt habe ich euch vielleicht voll gequatscht, aber heute wollte ich euch einfach zeigen, was die neuen besten Torhüter in meinen Augen sind. Ihr könnt gerne auch Feedback in die Kommentare reinschreiben, ob ihr solche Videos haben wollt, ob ich sowas mit jeder Position mal machen soll, ob ich euch vielleicht mal die neuen besten Innenverteidiger zeigen soll, die neuen besten Stürmer. Aber wie gesagt, vergesst nicht, das ist immer eine eigene Meinung. Es gibt Leute, die sagen, hey, Pope ist für die schlecht. Also gibt es bestimmt auch, die sagen, okay, ich will Pope nicht spielen, ich habe ja Pope ein paar Mal gespielt, für mich war er katastrophal und den spiele ich nicht. Kann sein, dass auch Leute gibt, die sagen, hey, ich habe mit Yashin gespielt und für mich war mit Yashin der beste Torhüter, den ich je gespielt habe. Kann auch sein. Wie gesagt, das ist immer eine eigene Meinung. Hier in diesem Video habe ich euch meine Meinung gezeigt, die neun besten Torhüter in FIFA 21 in meinen Augen. Und wie gesagt, ich habe euch jetzt alle Spiele erwähnt, auch ein kurzes ähm, Feedback gegeben zu jedem einzelnen Spieler, warum ich die so gut finde. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben auf dieses Video zu geben. Und mich würde es natürlich mega, mega freuen, falls ihr dieses Video jetzt hier bis zum Ende angeschaut habt. Dann lasst doch gerne auch ein kostenloses Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitch folgen, da streame ich auch regelmäßig. Und dann könnt ihr mir auch gerne jede einzelne Frage auch im Livestream Live stellen. Genau, in dem Sinne war es das von mir, Leute. Ich hoffe, euch wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche einfach noch einen schönen Tag, haut rein und ciao, ciao.